Ja, ich grüße euch ganz ganz herzlich von Nordzypern und heute wollte ich mal ähm, wieder für euch mal ein kleines Video machen. Mir gehen gerade so viele Gedanken durch den Kopf, ähm, all die, weil ich gerade auch geflasht war, wieder von diesem Beitrag, den ich gerade reingestellt hatte, ähm, über die 108 und über die 103-Jährige. Und vielleicht bestellt ihr euch ja auch dieses Buch, ich fand es sehr faszinierend, ähm, und genau das ging mir zu Herzen, weil ich natürlich auch eine Oma hatte, die äh, mir total am Herzen gelegen hat und die war immer sehr, sehr krank. Sie ist aber trotzdem 82 Jahre geworden, ähm, weil sie hatte ähm, eine Aufgabe hier. Sie hatte ein äh, spastisch gelähmtes Kind und ähm, sie hatte immer das Gefühl, sie kann dieses Kind nicht alleine lassen. Und... Das hat sie jeden Morgen wieder aufstehen lassen, trotz Rheuma, was sie sich mit Gelatine irgendwie eine Erleichterung geholt hat oder Massagen. Und zu ihr kam auch ein Heilpraktiker, da kam gar kein Arzt. Sie hat, glaube ich, zum Schluss ein kleines Herzmedikament genommen zur Herzstärkung und das war es aber auch. Und, ähm, ja, irgendwann kam, konnte sie eben halt nicht mehr. Und ähm, meine spastisch gelähmte Tante, äh, das war ein Sonnenschein. Und die ähm, kam dann ins Heim. Und da ist sie auch über 80, 83 Jahre geworden. Und ähm, wie soll ich sagen, als wenn das Leben das einfach so schreibt für uns, wie es sein soll. Ne? Und wenn wir jetzt... Ähm, also, ich bin ja auch schon diese Generation, bin ja auch in dieser Generation groß geworden, den Kindern alles Mögliche zu zeigen und zu geben, weil es alles so viel ist. Und selbst ich war ja auch neugierig. Ja? Ich musste, wenn ich im Urlaub war, meine Kinder wissen das, <lacht> jede Bucht auf Mallorca musste ich ansehen. Ich wollte sehen, wie die aussieht. Ich, ich hatte. Ähm, ich machte Luftsprünge, wenn ich endlich das Ziel erreicht hatte. Und ähm, manchmal sind Menschen aber gar nicht so. Und vielleicht habe ich meine Kinder damit ja auch ein bisschen überfordert. Kann ja möglich sein, weil sie eigentlich ganz andere Wege gehen wollten. Und woher soll ich das aber wissen? Äh, Kinder wollen manchmal ganz andere Wege gehen als wir Eltern. Und das macht manchmal die ganze Sache so schwierig. Ich habe oftmals auch gedacht, Mann, wenn ich jedes Jahr zwei, dreimal mit meinen Kindern in Urlaub fahre, was wir auch gemacht haben, weil ich eben halt so ein freiheitsliebender Mensch bin und sie jetzt alles gesehen haben, was ich auch gesehen habe. Und was machen die denn danach, wenn ich, jetzt, wenn ich das nicht mehr mache? Dann ist es ja langweilig. Und es ist wirklich so, wie in diesem Bericht beschrieben, das Schlimmste eigentlich an dieser ganzen Sache ist das Handy. Es ist einfach so, und da gehe ich auch nicht von ab, weil ich hatte auch noch, bin auch noch groß geworden ohne Handy. Ich, das ging ja erst in den 90er Jahren los mit dem Computer und ich kann mich wirklich noch erinnern, wenn im ZDF lief, lesen Sie unter www.zdf.de, da habe ich immer gedacht, was ist das? Was wollen die denn da von mir? Ähm, da waren schon so viele Menschen da, die dieses schon genutzt haben, aber ich überhaupt noch gar nicht. Und wir müssen uns ganz klar werden, wenn zum Beispiel ich alles schon reinpacke in das kleine Kind, dass sie Ballett kann und dies und jenes und da und dahin, äh, ähm, weiß ich nicht. Die haben nachher wirklich irgendwann keine Lust mehr zu irgendetwas. ja. Und es geht mir persönlich auch so, ich bin jetzt hier auf Nordzypern, ich habe jetzt äh, das Meer, ich habe alles, ich habe wie das Paradies hier, was ich sonst im Urlaub hatte. Und was, ich habe gar keine Ambition mehr, irgendwo verreisen. Es ist ganz eigenartig, nun bin ich aber auch in einem bestimmten Alter, steht jetzt für mich etwas Neues an. Und das sieht so aus, dass eine neue Aufgabe für mich entsteht und die Neugierde einfach vorbei ist. Oder was ist das in mir? Also, ihr müsst auch ganz, ganz wichtig mal in euch reinschauen, ähm, welche Erwartungen habt ihr eigentlich, ähm, euren Kindern irgendetwas zu lehren, zu zeigen? Ähm, im, habt ihr ähm, große Erwartungen oder habt ihr eigentlich gar keine? Wie ist, sieht es denn in euch aus? Denn die ähm, die, die also die 108-Jährige und die 103-Jährige, die haben es ja eigentlich gezeigt, was wollt, wir haben so viel Zeit, das alles zu lernen. Und es kommt immer darauf an, ja, wenn ich alles gelernt habe, dann erlöscht vielleicht auch mein, mein Lebenssinn. Ja? Dann wird es für die Kinder da schwer. Wie alt sollen sie denn werden? Also ich bin der Meinung, die können mindestens 120 Jahre werden. Aber was sollen die denn in 120 Jahren alles machen? Das können Die, die können doch dann immer noch lernen. Ich kenne so viele, die, ähm, die mit in einer Rente sind und haben noch ein Studium aufgenommen, weil sie irgendwelche Sachen nicht gelernt haben. Bei mir ist das im Moment so, ich darf wirklich mich intensiv mit Englisch beschäftigen, weil jetzt brauche ich das hier und jetzt gehe ich auch noch zu einem Türkischkurs. Jetzt kommt das ganz geballt zu mir. Und das ist das freie Lernen außerhalb des Systems. Ja, weil ähm, wenn ich außerhalb des Systems bin, dann kommen Ängste auf. Und das ist das ganze Problem daran. Ja, ähm, wir müssen aber außerhalb des Systems lernen. Und wenn wir Kinder in Schubladen pressen, in, ähm, in Systeme wie das alte Schulsystem, da fehlt ihnen Zeit. Da fehlt einfach Zeit zum Leben und frei lernen. Und das wollte ich heute noch mal so ein bisschen mitgeben, weil mich das wirklich inspiriert hat, ähm, diese, äh, äh, dieser Beitrag. Okay, vielleicht hat jemand auch eine Oma oder ein Opa und schreibt doch einfach mal hier rein, was ihr von Oma, Opa bisher gelernt habt. Also die Vorbild, die sind Vorbild einfach. Ja? Die sind schon in der Ruhe, die sind schon in ihrer Kraft, die sind dann auch schon weiser mit ihren Erfahrungen. Und ähm, ganz ehrlich, meine Kinder sind auch in der Gruppe und wenn sie das jetzt hören ich fand es nicht so schön, dass ich meistens nicht alleine mit meinen Enkelkinder war. Meine Kinder waren immer mit dabei, weil es einfach so war, wie es sollte einfach so sein. Warum, weiß ich nicht. Aber das war, fand ich nicht so gut. Sie waren nicht, sie waren nicht wirklich in der vollen Energie von Oma und Opa. Aber weil Oma und Opa auch noch lernen, auch Freilerner sind, sind wir jetzt hier auf Nordzypern und dann machen wir eben halt mal so einen Zoom-Call mit den Enkelkindern und das ist auch total schön, das ist eine Alternative, wo die Kinder letztendlich trotz alledem auch von Oma und Opa lernen können. Und vielleicht kommt es ja dann erst, wenn sie ein bisschen älter sind und dann auch uns mal besuchen kommen, mal gucken, ich weiß es auch noch nicht. Es ist ebenfalls eine ganz, ganz spannende Zeit, finde ich jedenfalls und Liebe Mamas und Papas, macht euch einfach nicht so viele Gedanken, lebt einfach wirklich den Tag so wie er kommt und nehmt die Herausforderungen an, die gerade anstehen, dann lernen wir genug, gerade jetzt zu dieser Zeit und mit einer positiven Lebenseinstellung kommen wir auch dann sehr gut durch diese vielen Hürden, die uns jetzt gerade gestellt werden, ähm, besonders wenn es um das Schulsystem geht, äh, kommen wir da auf irgendeine Art und Weise kommen wir da durch. 100 pro. Wir müssen gar nicht so viel tun. <lacht> okay, also in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss.